Was mir Zuversicht gibt, zum einen die fröhliche Gelassenheit meiner 92-jährigen Mutter, die trotz vieler Schicksalsschläge nie Optimismus und Mut verloren hat und zum anderen der ebenso schöne wie zutreffende Satz, man kann nie tiefer fallen als in Gottes Hand. In diesem Sinne, Ihr Wolfgang Bosbach.